Hallo Videobilder spiegeln. Ich bin im Verzeichnis Videos habe hier zwei Dateien. Zum einen eine Videodatei a.ogv und zum anderen eine Bilddatei s.jpg. Wie kann ich diese Bilder nun spiegeln? Ganz einfach, ich öffne ein Terminal, wechsle ins Verzeichnis Videos mit CD Leerzeichen Videos, Enter mit ls Leerzeichen -l lasse ich mir alle Dateien im Verzeichnis anzeigen und jetzt kann ich die horizontale Spiegelung erstmal durchführen mit ffmpeg Leerzeichen -i jetzt kommt die Input Datei a.ogv das Video Leerzeichen -vf für den Videofilter der heißt in diesem Fall hflip für die horizontale Spiegelung Leerzeichen. Und jetzt kommt die Ergebnisdatei, die nenne ich einfach mal b.webm. Das Ergebnis kann ich mir auch gleich anschauen mit dem Videoplayer. Ich mache einen Doppelklick auf die Ergebnisdatei. Okay, das geht natürlich auch mit einem Bild. So gebe ich hier statt a.ogv einfach den Namen der Bilddatei ein. .jpeg wäre das. Und die Ergebnisdatei nenne ich auch anders. Einfach hier mal b.jpeg. Das war die horizontale Spiegelung, das geht natürlich auch vertikal, eine vertikale Spiegelung führt man durch mit dem Videofilter V-Flip. Und das gleich nochmal mit dem Bild. Okay, ciao und viel Glück.